Ja, also allein schon das Handling, das ist wunderbar und man stellt den früher auf, nimmt das und druckt, dann leuchtet das Lampe, dann geht alles in Ordnung. Jetzt muss auf und den ganzen Tag spielen ich es nicht mehr. Ich spiele es nicht mehr. Und ich, oft denken wir, ja habe ich es überhaupt. Ja, so gut ist das. Es ist viel leichter als das Erste und es das, das ist, das ist wunderbar. Und das tauche ich noch früh bis abends bis, bis zum Schlafen gehen, da tue ich dann runter und decke dort auf. Fertig. Dann leuchtet da leicht so also ein Blaus Licht, das Zeichen, dass es geht, aus. Und so lang, Und dann mit der Zeit, dann in vier Stunden circa, dann ist es voll geladen dann löscht es aus. Dann muss man fertig. Erstens mal brauche ich keine Batterie mehr. Das sind doch ganz schön teuer. Dann ist es allein schon den Handling in der Früh, das einmal auf den Knopf drücken und ich habe es für den ganzen Tag erledigt. Das ist wunderbar. Das ist, also, jetzt habe ich endlich so das Gefühl, das, das, das, das töt nicht mehr. Das sieht man ja da kaum. Das kann man in mehreren Farben haben, den Deckel, nach Haarfarben. Aber wenn man noch mehr Haar hätte, dann da könnte man das so total verschwinden lassen. Ja, das, das, das muss ich betonen, ich bin sehr zufrieden, ja, ja, Wirklich.